Hey Leute, gestern war Rocket Monatsmission die zweite in diesem Jahr und die erste, an der ich teilgenommen habe. Ich hatte so ein bisschen die Befürchtung, der Herr könnte richtig gute Karten über mich ausschütten und dann wäre ich womöglich direkt qualifiziert und es gäbe keinen Grund mehr, dieses tolle Rocket Turnier zu spielen und für euch diese coolen Videos zu produzieren. Aber zum Glück, der Kelch ist nochmal an mir vorübergegangen, die Karte war eher mies nach 24 Spielen hatte ich erst 5 zu 0 Spiele, 500 Punkte liegen, habe dann angegriffen natürlich im letzten Drittel. Das ging richtig in die Hose. Hinterher hatte ich immer noch 500 Punkte, ja, und deswegen geht es jetzt also weiter. Ich bin auch noch nicht wieder so richtig topfit, deswegen ein Livestream heute Abend, den kann ich mir im Moment gar nicht vorstellen. Vielleicht morgen, wenn es wieder geht, ansonsten äh, einfach nächste Woche wieder. Und stattdessen schauen wir uns dann mal an, was ich heute Morgen im Rocket um 10.30 Uhr verbrochen habe. Spoiler-Alarm: natürlich macht es auch mehr Spaß. Listen zu präsentieren, in denen das ein oder andere funktioniert, als die etwa vom Montagabend, wo erst nicht viel zu sehen ist und es danach dann noch aufs Maul gibt. So, anyway, gucken wir mal los. Äh, erstes Ding in Vorhand. Ähm, wir sehen gleich, wir sind im Rocket. Mittelhand versucht es schon mal mit 18, aber das ist noch gar nichts. Ich selber habe hier auch absolut kein Gemälde, aber naja, fünf Trümpfe, Ass, Vorhand. Wir wissen ja, jeder reizt hier ein bisschen, also 0 gucke ich mir nicht an. Auf 24 bin ich raus, Pik wird gespielt. Ja, nicht gerade eine zwingende Eröffnung, vielleicht aufgrund der Reizung dann äh, Karo. Aber irgendwie habe ich mich in diesem besonderen Fall mit den beiden Trümpfen dann doch entschlossen, mal hier in das Kreuz reinzugreifen. Da haben wir schon mal die eine Stechfarbe identifiziert. Partner wechselt auf Karo. Das kommt mir an sich erstmal gelegen. Könnte darauf hindeuten, wenn es nur ein Sechstrümpfer ist, ähm, dass er noch ein paar Herzen dabei hat. Ah, zwei Karos dabei. Zwei Karos. Ah, er wird, wird her, Herz ab. Das deutet auf den Siebentrümpfer hin. So ist es auch. Wenn alles darauf hindeutet, ist es häufig der Fall. Karo Bauer noch gefunden, aber er hat halt schon sechs Trümpfe mit dem. Äh, Seitenass und beiden Trumpf vollen, also das Spiel zu reizen war natürlich absolut legitim, war die beste Karte, in, die unterwegs war mit dem siebten Trumpf im Stock, natürlich ein ganz souveränes Spiel. So, Spieler 1 greift erneut hinein, während ich hier auf sechs Bilderchen plus dem einäugigen Karobuben als quasi so Zusatzbild noch schaue. Und da kommt es auch nicht super überraschend, dass hier Grang gespielt wird. So, wer hat denn das Ausspiel? Wo geht's denn los? Immer wer fragt, sagte mein Vater, immer pflegte er zu sagen. Doch diesmal bin nicht ich, der hier das Spiel verzögert, sondern Spieler 3, der sucht noch nach der Ausspielkarte. Allgemeines Gemurmel, ein wenig Unruhe breitet sich aus. Spieler 3, bitte jetzt mal eine Karte dazulegen. Karte oder Stück Holz, wie es auch mal so schön heißt. Und da kommt sie, da kommt sie. Und es ist eine schwere Karte, Pik Ass. Wenn der durchgeht, dann weiß ich, was ich tue. Ja, ist aber nicht der Fall. So, na, wollte ich doch sagen jetzt Kreuzbube gezogen wird, da denkst du gleich, das ist wohl der übliche Springergrang Rocket Manier. Oh, ich glaube, naja, siehst du, aber es war ja kein schlechter Grang, Ass 10 Ass Ass Kreuz und einen roten Bauern. Jetzt dank der Karo 10 mit 85 gewonnen. Oh, jetzt wollte ich da hier noch mal ganz kurz zurück. Einfach nur mal zeigen, hier das Kreuzass an der Stelle. Danach fliegen die Karten und Spieler 1 gewinnt mit ähm, 85, ne? Ich denke relativ deutlich, äh, dass er schon <lacht> vorher gewonnen hatte, ne? Ähm, nach Karo 10. Das heißt, jetzt kann er eigentlich auch Karo einmal rausspielen, ne? Spielt mich im Karo König an. Wunderbar. Dann kann ich noch Pik 10 und König ziehen und dann äh, wird da hinten sich meine Kreuz 10 angeln, ne? So, also das war in dem Spiel drin und hat dann noch das Kreuz blank und eine Karolusche oder so. Also da hat Spieler 1 äh, eine Möglichkeit auf Schneider ein bisschen leichtfertig laufen lassen. Und naja, ich will nur sagen, ich, man registriert ja hier auch die Kleinigkeiten, weil man versucht einzuschätzen, wen hat man hier so am Tisch in diesem masken -Jetport. So, jetzt ein schöner Ansatz für mich. Drei Bauern, Ass 10 und da liegt der vierte Bauer. Ja, das muss doch reichen, 20 Augen zu drücken das Ding sieht ausgezeichnet aus. Ist kurz vor unverlierbar. Ne, vier volle kontrolliere ich selber. Ich habe nur, weil ich diese Dame in Karo abgebe, jetzt ist das, ne, könnte es sein, dass sie mit allen maximal verfügbaren Augen gerade so hinkommen, aber das ist natürlich ausgesprochen unwahrscheinlich. So, wo Karo nicht äh, 4 zu 0 stand, war das Thema ganz schnell erledigt. So, gerade mit Vieren gewonnen. Die braucht man so ein bisschen beim Rocket. Das sind die, die man ja, die einfach, die Qualitätsblätter, die einfach dann mal die wichtigen Punkte-Lieferanten sind. So, wir haben wieder 18 aus Mittelhand, erinnert mich an das erste Spiel. Der reizt scheinbar mit allem Möglichen und ähm, aus Mittelhand und Hinterhand gibt natürlich auch Gas. Und ich hatte natürlich gehofft, dass ich hier für 33 rankomme, weil er vielleicht Herz irgendwie möchte, aber der reizt äh, smooth durch. So, Spieler 3 kann da dieses Ner diesen Nervenkitzel auch nicht. Ist noch mal kurz, muss ich noch mal kurz entfernen. Die Spannung liegt ja auch gerade knistern in der Luft, das ist ja überhaupt nicht auszuhalten. Ja, ehrlicherweise, da sind wir wieder, 33, jetzt geht es natürlich weiter, 35, 36, aber während äh, Spieler 3 eben weg war, habe ich mich auch entschieden. Spieler 1 reizt 0 wäre, das ist mir sonnenklar. Und ja, wie Pflicht einer meiner <lacht> Sparingspartner immer zu sagen, Mann oder Maus, ähm, ist halt Rocket, ne? So, 1, 2, 3, eine passende, also eine Verstärkungskarte brauchen wir auf jeden Fall, ne? Sonst wird das sehr, sehr schwer. 1, 2, 3, Hü. Pikas, Pikas, die goldene Karte, die ist ja noch wertvoller in, dem, äh, in der Geschichte als der dritte Bauer. Das macht natürlich einen richtigen Unterschied. Pik Lusche auch noch ergänzend, Bauern kommen verteilt. Und schon ist es ein Gang mit zwei in Schneider, ja den brauchen wir doch. Das Ding konnten wir doch jetzt einfach nicht laufen lassen. So, schönes Schmeckerchen mit der Nase in den Skat. Und jetzt wieder ein sehr schöner Ansatz, muss man sagen. Ein sehr schöner Ansatz. Na, wenn da mal nicht wieder der Kreuzbube drin liegt. Nee, Herz 7 und Karo Dame. Bäh. So, macht aber nichts wir sind beim Rocket, da geht in Hinterhand natürlich ohne groß überhaupt nur andere Alternativen zu prüfen, der Grang los. Hoffentlich kommt Kreuz auf den Tisch. Das wäre eigentlich das Beste. Oder ein Bube, wäre auch okay. Ah, Pik ist jetzt so das, was ich am wenigsten gerne sehe. Da hatte ich mir auch schon überlegt, also wenn in Pik nicht wenigstens As-Bild oder so liegt, sondern nur As-Lusche, dann schlägt hier wieder die Stunde der, der Tüftler. Ähm... Es ist selten gut, den ersten zu stechen, weil dann bleiben ja noch drei Picken über und ähm, egal, ob ich dann den Boom ziehe oder nicht, die Pik 10 kriege ich dann sehr wahrscheinlich sowieso nicht. Und es bleibt halt eine Übergabe auch stehen. Das heißt, ähm, es kann im Zweifel, der die beiden Picken noch stehen hat, also wenn die 2,1 überhaupt verteilt sind, aber davon gehe ich an sich jetzt erstmal nochmal aus, dann kann der, wenn einer meinetwegen zwei Buben dagegen hat, den anderen auf Pik wieder anspielen und dann selbst eine Karte abwerfen. Das kann spielentscheidend sein. Deswegen lasse ich hier fallen. Ich erläutere das hier einfach nur nochmal so in aller Ausführlichkeit. Meistens kommt jetzt eben sowieso die Pik 10 hinterher. Da kommt sie nämlich auch schon so. Da ist, wird bedient und damit ist jetzt diese Übergabedrohung aus der Karte raus. Deswegen jetzt stechen. Jetzt kann man natürlich trotzdem überlegen. Bauern raus oder über die Dörfer gehen, ne? So, aber wie wahrscheinlich ist das, dass beide Farben 2-2 stehen? Und wenn beide Farben 2-2 stehen, haben wir dann nicht äh, sowieso eine super Chance, die ohnehin nach Hause zu bekommen, ne? Klar, ähm, wenn Jungs dann, also, da muss man ein bisschen die Drohung gegeneinander abwägen. Ich ähm, mag es meistens lieber, es fühlt sich wehrhafter an, hier den Buben zu spielen, glaube ich zu gucken, ob wir einfach die Bauern direkt rausbekommen. Das ist aber nicht der Fall. Pik König, eine interessante Schmierung allerdings von Spieler 3. Der siebte Pik äh, hat nichts Besseres zu schmieren, okay. So, ein Bauer ist stehen geblieben. Jetzt kommt Karo 8. Kann man jetzt natürlich auch mit der Dame schnippeln, aber ähm, ein bisschen schwer zu sagen, was Spieler 1 da jetzt macht. Ne? Spielt der lang, spielt der blank? Hat Spieler 3 vielleicht den Karo König zu dritt? Ähm, ich denke, man kommt ja mit den vier roten Vollen hin, also erstmal rauf. So, 26. Uh, jetzt haben wir 41, aber irgendwie Herz König kam schnell und der sah für mich auch nicht wie ein Bluff aus. Ne? Dann wird Herz 10 wohl nicht laufen. Und ja, dann haben wir ein Problem. Selbst wenn ich Herz 10 anbiete und danach Karo wiederkommt ähm, und ich schnippeln kann, ähm, Dame König, und die 10 bekommen bin ich erst bei 58. Womöglich kommt dann auch Kreuz und hinten wird auf meine Zehen geschnippelt. Also das war mir mit der Herz 10 jetzt nicht so recht. Außerdem habe ich gedacht, dann verrate ich vielleicht ein bisschen zu schnell, wo der Bube ist. Also mal überprüft das Szenario. Und tatsächlich, also Spieler 1 hat die beiden Bauern. Herz scheint zu dritt zu stehen, Karo scheint zu dritt zu stehen. Pik kam auf den Tisch, was wir gar nicht hatten. Also ehrlicherweise das Spiel steht richtig mies und ist an sich nicht zu gewinnen. 51 haben wir liegen. Kurz überlegt, jetzt Herz 10 zu spielen, aber dann habe ich mir gedacht, nee, dann weiß Spieler 3, wenn der Bube weg ist, genau Bescheid. Spiel mal erst Karo Dame. Noch weiß er nicht, dass ähm, Spieler 1 noch einen Bauern hat. Und tatsächlich, da kommt das Kreuz Ass. Genau das hatte ich mir natürlich gewünscht. Ähm, bei 51 liegen hatte ich jetzt schon die Kreuz 10 ähm, für meinen als mein Heimatstich angesehen, dass jetzt den Kreuzkönig noch dazu bekommen und die Herzdame alles geschenkt. Aber da ist äh, der Kelch an mir vorbeigegangen. Also das war ein absolut kritischer Moment hier, dieses Spiel. Bei 18 saß der nach schlechter Findung so giftig. Uah, da schüttelt mich ja richtig, wenn ich das jetzt nochmal anschaue. Da bin ich ganz froh, dass ich jetzt hier im nächsten Spiel erstmal wieder ausschnaufen kann und definitiv nichts mit diesem Alleinspiel zu tun habe. So, denn jetzt stehe ich natürlich richtig gut. So, kann man nicht anders sagen. 400, Beispiel 5, das ist großartig. Drei Karten als, also drei Granks gespielt. Besser geht ja kaum. So, wir haben immer eine Gegenreizung, 36. Mal gucken. Ja, da wird Spieler 3 wo rüberkommen. Der will wohl jetzt noch ein paar Trumpstiche machen. Ne? Dafür habe ich jetzt das Problem, dass ich irgendwie weiterspielen muss bei 36. Irgendwie jetzt die kurzen Farben da, da. Melusche so attraktiv sind mir die auch nicht. Vielleicht hat mein Partner ja sogar Karo gereizt. Sollte eher Karo als Kreuz gereizt haben. Vielleicht Karo Hand mit Zweien oder so. Deswegen greife ich hier mal ins Karo. Aber das Ass hat er schon mal nicht. Aber das zieht sofort eine Reaktion nach sich. Spieler geht schon über die Dörfer und spielt jetzt Karo raus. Tja, bisschen schwer zu sagen. Also es wird kein Sechstrümpfer sein, sonst wäre nochmal Trumpf gekommen. So gesehen, er hat noch mindestens ein Pik oder ein Herz, hat er noch eine, ähm, wenn es ein Fünftrümpfer ist. Muss man sich jetzt, müsste man sich entscheiden. Nachdem er. Ja, weil welches Ass zieht er zuerst? Wahrscheinlich erst pik Pik-Ass, aber da sind viel schon der König, dann hätte er vielleicht. Dann hat er zwei Pikluschen gedrückt. Mein Partner hat aber auch die Herz 10 erst geschmiert. Also müsste ich jetzt entweder Pik Dame müsste ich an sich spielen. Ja, oder eben Trumpf. Ich habe mich jetzt hier für Trumpf entschieden. Okay. Partner zieht den nächsten Bauern. Ist das jetzt schon so sinnvoll? Okay. Nee, das war alles nicht so sinnvoll. Jetzt ist Trumpf Ass weg und er hat noch ein Herz drin stehen. Gut, also, wenn wenn mein Partner da die Pik 10 wimmelt und ich dann Herz, Dame spiele, so, dann, dann wird die Sache vielleicht noch ein bisschen interessanter. So sah es jetzt hinten raus natürlich richtig hässlich aus. Mein Trumpfzug war da jetzt auch kein keine, keine Offenbarung, muss ich jetzt sagen. <lacht> da hatte ich ihm jetzt irgendwie, dass er den Trumpf nicht mitnimmt im ersten, hatte ich ihm jetzt noch stärker eingeschätzt, irgendwie so auf Kreuz, Pik, Bauer, irgendwie sowas in der Art, dass ich dachte, da kann nicht so viel da wird hoffentlich nicht so viel kaputt gehen so, wir sind natürlich im Rocket wir, sind, wir bleiben natürlich mutig, also 27 gehalten, Trumpf in Peak, das wäre cool nee, Herz 7 und Karo 10 ja, alte Instinkte, ne, wie damals als ich noch jung und unerschrocken war Karo ist gereizt, da halten wir doch sofort die Karo 10 blank ähm, weil der Fünftrümpfer sonst einfach schwierig wird, ohne Dreien, ohne Zug, trotz Vorhand, mit nur einer starken Farbe in der Seite. Kann natürlich auch irgendwie Pik 10, Karo 10 drücken, dann hast du aber beide Kreuzluschen drin. Ich denke mir, komm, da kommen die nie drauf, mach das mal, 27 Reizung und dann lassen wir den Herz hier los wenn es alles artig sitzt, kann das Spiel halt auch überleben, wenn ich die Karo 10 abgebe. Das ist natürlich dann nicht mehr so wahrscheinlich, aber es kann auch dann überleben, ähm, wenn man Peak ein Pik-Einspiel kommt oder so. Oh, Karo König, Karo König, genau den wollte ich sehen, ja. Und jetzt ist höchstens die Frage, Bauer raus oder die Lusche? Ähm, ich habe mich für die Lusche entschieden, einfach in der Hoffnung, dass Karo jetzt doch nur zu viert da sitzt und nicht etwa zu fünft. Es geht nur um Schneider. Ah, Karo saß zu fünft. Gut. Dann kann er jetzt dafür natürlich auch noch einmal Pik stechen. So weit, so gut, so fair. Ähm, ja, wenn ich vorher den Bauern rausspiele, dann hätte ich danach aber das Karo Ass auch genau mit dem Bauern stechen. Nee, dann hätte ich ja gar nicht mit dem Bauern gehabt. Dann muss ich danach Karo Ass mit der Lusche stechen. Dann wäre es vielleicht Schneider gewesen. Aber wir wollen jetzt mal gar nicht hier diesen Schneider, diesen potenziellen Schneider am Horizont nachtrauern, sondern uns freuen, dass die Nummer mit der Karo 10 gut ging. Natürlich kein Fehler der Gegenpartei. Ne? Trumpf stand 3-3, er kommt ran und hat jetzt fünfmal Karo ohne 10 und Lusche. Wer spielt jetzt da nicht das Karo-Bild? Ne? So, also das war alles in Ordnung. Es war halt aufgrund der Reizung äh, ein Stück weit erkennbar und das habe ich mir einfach zu Nutze gemacht und ist oft genug übrigens, dass es dann auch mal nicht funktioniert. Ne? Und dann ist es meistens natürlich auch mit dem Spielverlust verbunden. So gesehen, ein Risiko war selbstverständlich auch dabei. So, wir haben den nächsten schönen Ansatz. Das ist ja wieder ein Springergang. Es wäre natürlich schön, ihn schon günstiger zu bekommen. Ja, ich krieg ihn. Und Herzbauer ist drin. Fein. So, erste Drücküberlegung, aber dann denke ich mir doch, in dem Fall vielleicht eine der wenigen Situationen, wo das vernünftiger im Schneider Sinne ist, jetzt das Herz-Ass sich blank zu drücken, weil da der König halt hängt. Und äh, nur zwei Kreuze in der Abgabe zu behalten. So, das sieht natürlich wieder nicht so gut aus. Das sieht natürlich wieder gut aus. 14. Tatsächlich, Spieler 3 hat unter seinem Kreuz-Ass zu viert aufgeschlagen. Und ja, so gesehen, schneiderfrei wäre sicher irgendwie möglich gewesen, wenn sie mich nach dem ersten Stich angespielt hätten. Aber so ist es passiert. Und es kommt der nächste Ansatz. Meine Güte, rollt hier der Rubel. 600 schon liegen. Ja, und jetzt plötzlich, ich gehe noch auf 20. Plötzlich fängst du an, nachzudenken. Ne? Bei 600 Punkten. Weil so gut ist das Ding ja noch gar nicht. Ich meine, wir sind Mittelhand. Wir haben gerade mal fünf Trümpfe und ein Ass und Vorhandreiz auch mit. Also ohne den sechsten Trumpf ist das ein ganz schöner Scherbenhaufen. Und selbst mit dem sechsten Trumpf ist es noch nicht unbedingt ein Gemälde. habe ja auch nichts im Karo äh, dabei, das Ass mehrfach bestellt, sondern noch in allen Farben. Von daher habe ich mich jetzt irgendwie entschlossen, das Spiel wegzulassen. Ja, dann gucken wir mal, ob der Null hier bestehen kann. <lacht> Die Pik 9 kam aber sehr schnell. Das sieht nicht so gut aus für den Alleinspieler, wenn er wirklich 7, 8 König Ass hatte. Meistens kann er sich das nicht erlauben, davon 2 zu drücken. Karo 8, interessanter Abwurf von meinem Partner hier. Da ist es passiert. 40 Punkte und 666, das gibt es doch wieder nur auf der Skatinsel. insel verflucht noch eins. So im Stock äh, zwei Könige, ne? sieht erstmal nicht so attraktiv aus, allerdings Herzkönig, Pikkönig hätte bei mir wirklich super gut reingepasst. Beide Karten hätte ich gut verwerten können, Herzkönig wäre der sechste Trumpf, Pik 10 zu 10 da äh, Dame, 10 König, Dame und ein blankes Ass habe ich dann an der Seite. Ich hätte schon gegen vier Trumpf gespielt, aber, an, und Pick, wo ich 10 König Dame habe, stand auch 3-1, aber das Spiel wäre wohl stark genug gewesen, wenn ich einmal ganz üblich drum von unten ziehe, dann ich den Problemlos, hätte ich den Problemlos gewinnen können. Äh, aber das war ja alles vorher nicht bekannt. Das wäre ein deutlich größeres Risiko gewesen. So sind mir jetzt quasi ohne Schwitzen diese 40 Punkte zugefallen. Ja, und außerdem 666, also bitteschön. ne? Die nehmen wir doch hier jederzeit mit. So, und wieder so ein Ding, bei dem Punktestand reizt es sich einfach nicht mehr so ungeniert, das muss man sagen, denn es ist jetzt ja schon ein sehr, sehr gutes Ergebnis. An, auf der anderen Seite, ähm, mit dieser für diese Rocket-Qualifikation braucht man halt auch aus in den besten fünf Ergebnissen, da, bei 35 bin ich definitiv raus, Spieler 1, ob er nur eine Räuberpistole hat oder wirklich was, 35 ist zu viel für mich. Man braucht ja so 3.000 Punkte in der Woche und das sind 600, 5 mal 600. Ne? So, alles, was darüber ist, ist natürlich super, aber je mehr man dann schon mal in ein oder zwei Serien darüber spielt, desto leichter kann man sich dann halt auch mal erlauben, eine 450 oder eine 500 mitzunehmen. Ne? Also jetzt schon ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Ja, und da sehen wir, das Ding ist einfach zu stark. Wir kommen raus weil Pik 10 nicht gedrückt ist. Im Skat zwar noch Karo Ass, aber Alleinspieler hat schon 6 Trümpfer, Pik mit rein, mit äh, Kreuz Ass an der Seite. Durch den Skat hat er jetzt den 7 Trümpfer sogar ein Kreuz. Also das Spiel komme ich ja im Leben nicht ran. Das war auch alles in Ordnung. Karo Ass hätte mir natürlich auch richtig gut gepasst, muss man sagen. Ja, elftes Spiel. Bei dem Punktestand ist der jetzt wirklich zu dürr. Jetzt müssen wir auch langsam anfangen taktisch zu spielen. Wie eben schon gesagt, so ganz ungeniert reizt es sich halt nicht mehr, wenn man schon so ein gutes Ergebnis hat. Ne? Inzwischen haben wir glaube ich mehr zu verlieren als zu gewinnen. Spieler 3 hält genau wie ich hier die Spannung kaum aus. Ehrlicherweise muss man sagen, dass der selbstbewusste Vorstich und das Taufen des pik nicht unbedingt jetzt für uns sprechen. Drum Vollen wird Spiele auch noch haben. Den zweiten, so ist es. Ja, Wenn ich jetzt nicht mit dem Karo Ass schon alles... Äh, aufgeben will, dann bin ich doch gut beraten, mal von hier ins Herz hineinzugreifen. Okay, Sechstrümpfer. Oh, Kreuz ist auch noch, ja, dann können wir gar nichts gewinnen. Huch hat auch noch ein Herz dabei. Zweimal Ass, Lusche in der Hand, okay. Okay. Oh, ho, ho, letztes Spiel und nochmal Ansatz für Kreuz, für Grang, für Nulluver, alles sehe ich da. Und wieder Reizung, Reizung, Reizung. Oh, für 24, das wäre gut, da können wir ruhig gucken. Oh, eigentlich eine gute Findung. Aber für Nulluver hätten wir jetzt 7-9-Bauer-Ass, was an sich natürlich eine Chance von... 92% hat. Die Reizung deutet jetzt auch nicht unbedingt darauf hin, eine Nullreizung. Gut, der wird vielleicht nicht so viele Herz haben, könnte aber natürlich trotzdem die Herz 8 haben, könnte auch noch Herz 8 und eine Fehl haben, aber auf jeden Fall wird sehr wahrscheinlich Spieler 1 nicht die vier fehlenden Herzen haben. Ne? Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, ich habe dem Kreuz hier eine Schneiderschance gegeben und ich sehe das Kreuzspiel einfach Besser als der 0wert dem gebe ich noch mehr als diese 92%. Das halte ich für kurz, vor unverlierbar, da ich wie gesagt keinen Abstich vom Herz fürchte aufgrund der Nullreizung. Und Herz wäre, stand nur 3-1. Also Spieler 1 hat tatsächlich bei seinem Null die blanke 8. Nullerwehr wäre also auch gegangen, aber wir sind inzwischen natürlich im anderen Spiel unterwegs. und müssen jetzt hier das Optimum rausholen. 18 Augen haben sie liegen. Und es fehlen nur drei Trumpf noch. Ähm, ist die Frage eben, wenn ich von oben ziehe und dann ähm, Pik Bube stehen bleibt, könnte dann natürlich das letzte verbliebene Ass geschmiert werden. Ähm, wenn ich von unten ziehe, kann mir Herz Ass theoretisch noch abgestochen werden. Oder auch Pik überstehe, ist nicht so schlimm. Da habe ich ja die Zehn im Keller. Aber dass äh, Spieler 1 so viele Piken hat, deutet für mich darauf hin, dass er möglicherweise nicht die drei Trümpfe hat, sondern nur zwei. Jetzt sieht es aber doch anders aus. Nee. Doch nicht. Spieler 3 hat sich hier mit dem Pikbuben herangedrängelt, weil er unbedingt Herz spielen wollte. Aber ich habe halt 7 Trumpf. Das war zu stark. Und so habe ich hier mit einem Kreuz Schneider die Liste abgeschlossen auf 752, 6 zu 0. Natürlich ein super Start in die Rocket Woche. Ich wollte ja so am Dienstagmorgen einfach mal schauen, ja, mal ein, zwei Serien antesten, ob was geht, denn immerhin fehlt mir schon der ganze Montag und deswegen war das einfach mal so ein kleiner Versuchsballon, aber naja, die 750 ist natürlich ein so gutes Ergebnis, dass ich wohl jetzt hier mich verpflichtet habe, noch ein paar weitere Serien zu spielen. Ja, Retrospektive Ansicht sich, zwei, zwei schwierige Situationen hatte ich nur, na, vielleicht waren es drei. Also die erste, wo ich den, den Kragen einfach mal reize auf eine gute Karte im Stock und reichlich belohnt werde mit Pik Ass, dann Danach, das war eigentlich die heikelste Situation, diesen Grang gegen die ziemliche miese Verteilung und Eröffnung zu gewinnen. Richtig Glück gehabt und letztlich hier natürlich im siebten Spiel nochmal mit der blanken 10 operiert. Das sah auch gut aus, aber ja, mit ein bisschen guter Karte, da spielen sich manchmal die 700 dann ganz einfach. Also hoffe, euch hat das Freude gemacht und das geht, geht als guter Ersatz für einen livestream durch für den ich mich heute noch nicht fit genug fühle bleibt also dran bis bald guten blatt